Wahnsinnig schön, oder? Traumhaft mal, ist das Licht, bitte. Nichts mit Sonne, es ist kalt. Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen. Und schönen Start in der neue Woche. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja. Wir sind mittlerweile wieder in Deutschland. Ja. ja. Aber. Und ganz zwar im, im anderen Eck, genau im Norden. Wir sitzen in Kieler Bucht, im schönen Kieler Bucht. Da haben wir übernachtet heute Nacht. Ja. Wir haben gestern neues Surfmaterial abgeholt. Ja, jetzt kann es richtig losgehen. Jetzt kann es losgehen. Plan ist, dass wir nach Dänemark fahren jetzt. Heute. ist der Stopp äh, Rümmel. Rümmel, Insel Rümmel. Ja, wir möchten Stand. gerne auf diesen... Äh, Autostrand, oder wie Autostrand, ja. Strand, wo man mit dem Auto drauf fahren kann. Und das möchten wir uns natürlich äh, auch äh, anschauen. Ja. Und äh, während wir uns auf dem Weg in den, weiter in den Norden machen, nach Dänemark. Wird ihr noch genießen? Vor ein paar schöne Wingbilder von Kate auf den Brausdamm, der hat es absolut genossen. Und ich habe da meinen ersten Versuch, so ihr ein bisschen mit der Drohne ja. zu äh, folgen, hat er richtig gut gemacht. schon. Ja, ihr könnt richtig aber gut. gerne noch mal Tipps geben, wenn ihr euch da auskennt, ähm, was man besser machen kann, oder lasst sonst auch einen Kommentar da. da freuen wir freuen uns immer drüber. Ja. Also genießt hier ein paar schöne Wingaufnahmen. Sehen wir uns gleich wieder.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 Let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love. So are the memories, the venom and the remedies, yeah Promise I won't forget auf die Insel und äh, dann schauen wir mal das Stand an. Ja, korrekt. Wahnsinnig schön, oder? Ja. Wie man hier auf den Strand gefahren ist. Die ja. Also kann bis vor ans Wasser fahren. Ich glaube, das Einzige, wo man aufpassen muss, ist. ist ähm, gut, ja, also wir haben mal nachgeschaut. Zwei Meter Tidenunterschied von Ebbe nach Flut. Wir sind jetzt zwei Drittel so Richtung Flut. Also das Wasser wird näher kommen. Sollten wir darauf achten, aber jetzt äh, setzen wir uns erstmal hin, lunchen was wird und äh, wird gegessen. Ja, ja. Gut. Guten, wir ja, sitzen doch im Bus, ne? im Schatten ist besser und ein bisschen aus dem Wind. Ja, aber, man ist ja auf dem Strand. Genau, aber mit Blick auf dem Strand. Herrlich, da sieht man es. <lacht> wir waren übrigens ganz ähm, verblüfft oder verblüfft. Wir und sind eigentlich damit ausgegangen, dass in Dänemark auch äh, Euro die Währung ist. Und haben eine Tankstelle vorbeigefahren, Diesel 1,49. So, 1,49. Also, <lacht> nee, warte, der Punkt ist anders. Das ist 14,99. So, hä, das ist komisch. Aber ja, dann haben wir haben herausgefunden, dass hier Kronen. Genau, und 1499, also 15 kommt so ungefähr überall mit 2 Euro, also die Dieselpreise. Das sind 7,5 oder 57 ja. Kronen. Ja. Und, und äh, im Endeffekt, äh, wenn man es umrechnet, ist es hier irgendwie genauso. Ja. Die Preise sind auch hier gestiegen. So ist es. Ist halt gut. so. Ja. Wir sind aber da. Ja. Schön. Und jetzt lassen wir uns berieseln von äh, das Meeresreusen in Ach, ja, Dänemark. Einen Tag ja, am Strand. Schön, machen Vielleicht wir. Vielleicht können wir später noch Dings spielen. Ja, das, wenn es nicht mehr, das sollte nicht mehr Winden als jetzt. Es kommt so wir langsam ein Abend bisschen. Winter. Oder weniger Wind. Ja, schauen wir mal. Wir würden uns auf Lager. jeden Fall nicht langweilen. Nee. Also, schönen Tag den dir guten. auch. Und den guten. Okay. Hey, Kate, was würdest du machen jetzt? Ich fühle mal mit meinem großen Zeh, wie kalt das Wasser ist. Okay. Das ist ein guter Gradmesser dein. ich aus dem Bus gestiegen bin, ist es direkt schon viel frischer. Der Wind ist direkt kalt. Man sieht eigentlich dein Gesicht nicht, weil das Licht ist irgendwie. Ja. Ja, das Windchen ist frisch, ne? Ja. Es ist auch nur 13 Grad, aber sobald man so aus dem Wind in der Sonne ist es direkt, direkt richtig es angenehm. Wenn es windet, ist es kalt. Und das Ding ist, wir wollen ja Windsport machen, das heißt. Ja. Wir haben aber die Decke Neos bei, ja, also wir sind vorbereitet. Ja, aber es ist auch einfach schön in der Wärme zu sitzen. <lacht> also ab ans Wasser, fühl mal, ja. Und? Ähm, schon frisch. Schon frisch? Ja. Aber ich habe es mir fast kalt vorgestellt, glaube ich. Aber das Frische macht auch der Wind da vorne schon. Ja, der Wind ist echt. Ja, äh, ja. Ich glaube, das Wasser an sich hätte ich gesagt, vergleichbar wie in Holland. Okay. Gut, das ist gut. Ja, das ist gut. Aber der Wind. Brr. Ja. Aber heute noch, ich glaube, die Woche rüber wird es dann auch echt. Wärmer, auch hier im Norden. Die nächsten Tage noch frischer, aber dann wird es so 16, 17. Also gute Zeit, um im Norden hochzufahren, ab in den Sommer. Ja, ja erstmal für mich, erstmal für dich, oder? Ein Sommer im Norden. Okay. Also höher als, als Holland dann sozusagen. Ähm, als Nördlicher. Auch hier auf dem Strand anscheinend Aha. kann ich mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern, nur von Bildern. Schön, schön. Machen wir neue Erinnerungen. Ja. Again. Let the heat find all the frozen, let the force sing. Es wird langsam frisch auf dem Strand. Wir fahren ja. runter vom Strand und wir suchen uns ein Plätzchen zum Übernachten und dann äh, verbringen wir unsere erste Nacht in Dänemark. Ich muss sagen, ich fand, es heute schon äh, ein richtig schöner Start. hier. Es war richtig entspannt. Um Autostrand. Ja, richtig mhm. schön. Ist das Licht bitte? Die Sonne geht langsam unter und das Licht fährt richtig Orangen. Herrlich. Und wie man sieht, wir haben uns erste Plätze gefunden. Äh, wir stehen nicht alleine heute Nacht. Es ist irgendwie im Parkplatz äh, am äh, Wasser, am Watt. Es liegt da alles irgendwie relativ frei bei Elbe. Herrlich. es ist herrlich ruhig. Ich glaube, hier schlafen wir echt schön ruhig ja. heute Nacht. Sieht traumhafter aus, wenn ja, die Sonne, ey, das Licht. Ja. Also Und die Vögel. Schön. Schön. Die singen uns in den Schlaf nachher. Also, genießt den Abend, machen wir auch. Sehen wir uns morgen wieder. Gut Bis dahin. <lacht> Ciao. Mittag, Mittag, wir sind heute Morgen nach Blasant gefahren und stehen hier. Brabant. Blasant heißt es. Nee, hey, Brabant. Oder? Wir blenden es euch an, wie, <lacht> wie, wie es heißt. Äh, ich glaube, Blasant, aber. Ich ja. glaube, Brabant. Ihr seht es dann. Ja. <lacht> äh, auf jeden Fall stehen wir am äh, wunderschönen Strand. Wir stehen natürlich, oder natürlich, das weiß ich nicht, wir stehen hinter die Düne. Und äh, Kate war auf dem Wasser. Du Zum ersten Mal das neue Zeug ey. Material hast du eingeweiht. Genau, also den einen, der war ja auch neu, den habe ich am Braunstamm schon eingeweiht, den neuen Wing. Und jetzt ja. den anderen, der neue Aura, das ist, der ist besser für Welle, hat andere Eigenschaften. Hammer. Und das Board war auch neu, oder ist auch neu. Super. Hammer. Und auch ein anderes Voll gut. geflogen mal. Ja, ja. Äh, das ist verrückt, was Kleinigkeiten dann einen Unterschied machen. Schön, hat Spaß ja, ich bin aber wieder ich mit der Drohne geflogen. Ich war ein bisschen einsam auf dem Wasser. Schön, ja, Immer ja. Schöner zusammenfliegen. Ja, ich bin aber auch geflogen. <lacht> ja, ich Alter. Fast bin fast umgeflogen. Ich bin mit der Drohne in mein Weg reingeflogen. <lacht> Ihr seht dann wie nah ich bin. Ja, auf jeden <lacht> Fall sehr schön jetzt schnell rumziehen. Ja, und dann können äh, echt schon mal äh, als Abend Also nicht gut morgen, <lacht> guten Abend. <lacht> Ah ja, jetzt ist gute Morgen. Man könnte weinen, weinen, oh, man könnte meinen, äh, der Winter ist äh, zurückgekehrt hier. Ja, es ist auch echt frisch und es geht im Wind. Ja, es ist echt kalt. Der Wind ist eisig. Ja. Es hat heute Nacht äh, ganz schön geregnet auch. Mhm. Es soll nachher auch noch mal ein bisschen tröpfeln, glaube ich. Genau, aber, aber der Tag wird nur besser, glaube ich. Also heute heute Abend, Abend, Abend scheint die Sonne. Genau, aber es bleibt, was haben wir angesagt, 13 Grad nur oder 12 tagsüber. Okay. Die nächsten zwei Tage bleibt die Luft auch noch frisch. Ab Sonntag, glaube ich, wird es etwas äh, wärmer mit 16, 17 Grad. Ja, schau einfach. Es ist halt der Norden, ne? Einfach gemütlich äh, ja. im Busle. Wie ihr seht, wir haben warme Kleidung dabei. Dicke Daune, Jacke. Klar. Und, Wollsocken. Und Wollsocken. <lacht> In der Vorbereitung äh, ist alles, ne? Also, es gibt kein ja. schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. <lacht> Boah, was für eine. <lacht> Ähm, ja. Ja, genau. Genau. Äh, wir fahren wieder weiter. Wir fahren nach Havidesande, ja. wenn man es so ausspricht. Ja. Los geht's. Also heute Morgen haben wir gesagt, wir gehen nach äh, Havidesande. Da waren wir auch heute ja. Mittag. Wir waren da. Haben vor lauter Kälte <lacht> äh, ganz vergessen zu filmen. Ähm, war ja. schön da? Und der Sonne, ein die kommen sollte? Ja, nichts mit Sonne. Es ist kalt, 10 Grad. Es hat, ja, das Nieselt den ganzen Tag so, so Nieselregen. Und äh, es windet. Wir waren aber heute zu arge Weicheier, um aufs Wasser zu gehen. Ja, aufs Wasser. Und ich bin sowieso ein bisschen schwach die letzte Zeit. Ich hatte einen Oder die letzte Zeit. Ich hatte eine, einen Magen-Darm. Magen aber es musste raus. Das und auch die Energie ist alle raus natürlich und bevor man das dann wirklich wieder komplett zurück hat, das dauert ein bisschen. Genau. Deswegen haben wollten, wir Liebe ruhig gemacht. Genau, ich wollte es mir jetzt nicht antun. Jetzt haben wir Aber ein Stückchen was? Ja. weiter Richtung Norden schon gefahren. Ja. Und wir wollen so langsam hochtingeln und wir stehen jetzt hier in so einem kleinen Örtchen. War so ein Wohnmobilplatz. Hier ein Riesenplatz. Und da ist das Schild. Hier, Platz. Für Wohnmobile vier Platze. <lacht> ich finde es so lustig, das ist irgendwie so eine Mischung aus Holländisch und Deutsch. Aber ja, für also ich glaube es gibt mehr als vier Plätze, ne? Eigentlich. Das hätte ich auch gesagt. Ja. Also es großzügig eingerechnet. Wir, und du sagst, wir kriegen langsam hoch, aber eigentlich gehen. Weil es wir, ging jetzt ziemlich schnell. Wir gehen relativ schnell, aber eigentlich sind auch die besten Surfspots eher so in den Norden. Und die Wave Spots heißt, die besten. Wir schauen uns schon ein bisschen so im Süden an, aber wir sind relativ schnell. Also wir können es echt entspannter machen. Ja, und Freunde sind nach oben ja. und die sind nur noch eine Woche, glaube ich. Da. Eine Woche da, ja. dass wir die auch noch sehen. Ja, und dann wahrscheinlich sind wir dann schon was länger da im Norden. Da macht es dann echt entspannt. Genau. Also stressig ist es nicht. Nee, wir haben kann, trotzdem was gesehen. Ja, ob es kann entspannter und das, das folgt dann, das entspannte. Auch wenn man sich auf der Karte anguckt, ist die Westküste eh eigentlich... Ein ewig langer Sandstrand nach oben, das heißt es ist alles relativ ähnlich. Das würde ich jetzt mal so als Laie sagen. Ja. Obwohl ich ja auch gesehen habe, es gibt ja diese viele, die, wie heißt es, diese Seen? Diese genau, das schon, ja, ja. Und die sind ja immer anders. Das sind schon, aber am Meer, so der Strand und so. Just, ja, klar. Schon immer wieder. Große ja. Sandstrand, aber.. Ja. Ist jetzt anders wie zum Beispiel Galicien oder so, wo, wo jeder, jeder Buch bucht wieder wieder okay. komplett anders ja. ist. Okay, verstanden, ja. So, war es ja. allgemein aber gefällt mir richtig gut so hier ähm, äh, die Dörfer und so und die, der Bauweise von den ja. Häusern das ist so ein bisschen richtig holländisch süß. aber doch in ganz eigener Stil so wie ja viele mit äh, oder viele aber ein paar noch die so bedeckt sind ja so echt alte Häuser das sieht man schon viel ja, ja. Stimmt. Nee, schön und, äh, aber auch besseres Wetter ja es soll morgen noch frisch sein und dann äh, geht es langsam bergauf. Ja, aber auch nicht jetzt richtig warm, bis 18 Grad oder so. Nein, ah, das ist richtig warm. Also, es geht steil bergauf. <lacht> Schön. Also, so sieht Kate's ganzer Tag jetzt aus. Kate, du musst nicht alles machen, was ich mache, ne? Das weißt du. Es Nee. Es sind welche Sachen, da kann man drauf verzichten. Okay. Hättest mir <lacht> vorher sagen sollen. Kate geht es leider nicht so gut, weil sie hat ähm, auch den Magen darum bekommen. Jetzt dann irgendwie nach fünf Tagen, nachdem nach ich es hatte. Total verrückt. Ja. Also schlechte Nacht, alles musste raus. Aber jetzt geht's wieder steil auf. Ja. Äh, Gerade der schönste Tag. So, es war ja. Kalt haben wir gesagt, Regen yeah. und 12 Grad. Und, und schauen heute... wir jetzt, schauen wir jetzt. Also wirklich schönes Wetter. Und gestern ja. gestern sage ich noch, wie sehr ich mich drauf freue. Morgen Sonne und kein Wind und einfach Wärme und so. Ja, und jetzt 20 an Tag im Bus. Kann man nichts machen. Trink Cola. Genau. Und äh, es ist esse langsam wieder ein bisschen. Und dann stärkst du dich und dann. Ähm, Würde ich mal sagen, stärker wieder zurück. starten wir nächste Woche einfach wieder <lacht> besser. Umso gut in die neue Woche. Genau. Ja. Macht's gut euch. Ihr. Ja. Ja. Schönen Sonntag. Schönen Oder Sonntag. je nachdem, wann ihr es anguckt. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Doch, doch. Dui, dui.